hallo meine lieben ja ich bin mal wieder zurück und heute habe ich mal ein kleines Craft-Update für euch ähm, ja ihr seht ja ab und an mal videos ähm, was ich so mache aber ganz oft zeige ich sachen auch einfach gar nicht und ich habe mir gedacht heute mache ich das mal und zeige euch mal was ich die letzten äh, tage so gemacht habe um, womit fange ich mal an? Ich fange mal an mit dem Ding hier. Und zwar habe ich hier so einen Kartensammler gebastelt und ihr seht, da sind auch schon ganz viele Karten drin. Und ihr seht auch schon, da oben ist so eine Art Verkaufsschild dran. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde die bei uns in der Gemeinde aufstellen und ähm, ja, werde die Karten dann dort, da kann man dann die Karten halt kaufen. Also als erstes habe ich hier diese Sammler gemacht, das sind sieben Stück und die haben hier jetzt verschiedene Themen. Da habe ich mit dem neuen Stempelset hier mir ähm, ja, die Sachen halt dann eben aufgestempelt. Genau und ähm, dann habe ich hier einmal Geburtstag, dann Baby, also Geburt, äh, Hochzeit, als Dankeschön, Weihnachten, Glaube und Beileid. Das sind, glaube ich, so die gängigsten Sachen. Ähm, genau, und dazu habe ich dann ein paar alte Karten, die ich halt schon früher mal gemacht habe und ein paar neue. Also die alten gleich mit reingetan. Diese hier zum Beispiel, die kennt ihr, glaube ich, schon. Das ist so eine ältere, die ist auch aus einem Stampin' Up Set, äh, wo man so eine Pop-Up-Karte mitmachen kann. Ziemlich cool. Das Set hatte ich mir irgendwann mal gekauft. Und dann hatte ich diese Karte halt gemacht. Ja, und hier sind halt mehrere Karten drin. Und ich will mal ganz kurz die Karten raussuchen, die ich jetzt neu gemacht habe. Und dann werde ich euch die gleich nochmal zeigen. So, und hier habe ich mal alle raussortiert jetzt, die ich neu gemacht habe. Und die sind dann auch so ein bisschen äh, nach Thema. Wobei hier, ähm, ja, die hier war, glaube ich, also das ist so eine ganz einfache, die habe ich mit den Distress Inks, äh, habe ich hier so einen Hintergrund gestaltet. Dann habe ich mir dieses Unterteil hier von der Frau einmal ausgestempelt und jetzt muss ich gerade einmal das Set suchen, das ist dieses Set hier. Und äh, das ist ein Set, was man sich äh, nur für, ähm, ähm, na sag doch schnell, diesen Partybonus sozusagen aussuchen kann, also das kann man nicht so kaufen, sondern das ist halt nur das Set, was man sich dann aussuchen kann für die Shopping-Vorteile. Und ähm, ja, hier äh, habe ich dann halt wie gesagt dieses Set verwendet. Ich habe einmal diese Dame hier auf ein weißes äh, gestempelt und habe mir das dann ausgeschnitten und habe dann aber direkt auf die Karte die Balance und diesen Spruch hier gemacht und ihr seht durch diese Technik habe ich es dann noch mal ein bisschen mit Wasser angesprüht dass hier so ein paar Pünktchen weggehen und dadurch hat es ein bisschen gewellt aber wenn ich da was drauf lege dann äh, funktioniert das wieder und dann hatte ich mir Schablonen gemacht und habe mit diesem hier diese ähm, ja, Glitzerfarben hatte ich mir hier in die Stampin' Switz was reingemacht mit Alkohol vermischt und hatte dann mir eine Schablone draufgelegt in der Mitte und ich hoffe, dass ihr das sehen könnt, hier das Glitzer und hatte dann einfach auch mal auf die Karte drauf gesprüht, aber ähm, rechts und links äh, seht ihr halt was und in der Mitte war halt so eine Schablone wo man dann halt nichts sieht, also ich hoffe, ihr könnt das Glitzer sehen vom Licht her, also ich habe auch vergessen merke ich gerade, diese Lampe hier anzumachen so Jetzt wird es, glaube ich, eher was. Genau so. Ja, das war eine und das war auch eine, die jetzt relativ fix gemacht war, sage ich jetzt mal. Auch wenn man, wenn man genauer hinschaut, doch schon ein bisschen mehr Aufwand dabei war. Aber das ist doch eine eher schnellere Karte gewesen. Dann habe ich hier eine Karte. Ähm, ja, das ist nun mal etwas, es gehört halt auch dazu, Beileidkarten. Und äh, ab und an braucht man halt mal eine. Und da habe ich, so ich habe es gefunden, dieses Set Rosenzauber. Damit habe ich diese Beileidskarte hier gemacht. Und ähm, ja, für manche Dinge gibt es keine Worte. Und wenn man die Karte dann aufmacht, dann ist hier äh, dieser schöne Bibelspruch drin. Und auf dieser Seite hier dann noch auf richtige Anteilnahme. Und hier hat man eben ein, ein bisschen Platz für persönliche Worte. Das war diese. Ja, manche habe ich zugeklebt, manche nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich manche zugeklebt habe. Ja, auch das hier eine Beileidkarte. Eine sehr einfache, mit gar nichts drin. Einfach nur herzliches Beileid oder herzliche Anteilnahme. Entschuldigung. Und dann eben ähm, von außen dann nochmal so ein Teil hier und da zeige ich euch auch noch mal und zwar war das, genau das habe ich so ein bisschen kombiniert, das war aus diesem Set hier, diese beiden Teile und das aufrichtige Anteilnahme habe ich aus einem anderen Set genommen. Genau, das war das. Ja, und dann, bevor ich jetzt hier zu den Weihnachtssachen komme, das sind nämlich ein paar mehr, habe ich nochmal eine Dankekarte gemacht. Das ist schon ein bisschen her, dass ich die gemacht habe. Ich weiß auch nicht, ob ich euch die schon gezeigt habe. Auf jeden Fall habe ich die mit diesem Set hier gemacht, zum Dank. Und die ist auch von innen schlicht gestaltet. Hier habe ich ähm, ja solche... Ach, sagt doch schnell. Wie heißen sie denn jetzt? Diese Embossing-Folder habe ich hier benutzt und habe die aber als Stempel sozusagen einfach nur benutzt. Also ich habe hier nicht, äh, bin nicht mit der, mit der Big Shot durchgegangen, sondern habe das Ding einfach als äh, Hintergrundstempel sozusagen benutzt. Und hier habe ich einfach nur was ausgeschnitten und habe mir die Ränder nochmal mit derselben Farbe eingefärbt. Ja, das ist minz Da habe ich ja schon erzählt, das ist eine meiner Lieblingsfarben geworden, die liebe ich sehr und ja, dieses Set einmal damit gemacht. So, dann habe ich zum Geburtstag zwei Karten gemacht, eine äh, kleine und eine etwas größere und hier haben wir einmal so zum Aufklappen. Ähm, ich hole gerade mal das Set, also das war hier unten jetzt, ne? Jawohl, dieses hier. Mit dem habe ich das wieder gemacht und zwar hier wieder dieser Unterkörper. Dann habe ich mir hier den Rock auch ähm, eingefärbt, habe dann mit den Stempelkissen. Das war hier einmal Brombeere. Also äh, Ne, Sommerbeere, nicht Brombeere. So. Was habe ich denn hier noch benutzt? Hier habe ich dann das äh, Amaretis benutzt, das Apfelgrün oder, nee, Quatsch, gar nicht wahr. Geschwindelt Jade. Dann für die Torte, na komm raus, habe ich das Petrol benutzt und das ist hier das neue Mango oder wie heißt das halt, stopp, bevor ich jetzt wieder was Falsches erzähle hier, genau, Mango Gelb war doch richtig, habe ich hier auch benutzt, genau und dann eben noch mal diese Sommerbeere, das sind auch alles Farben, die ich im Moment wirklich schön finde und zum Geburtstag darf es ja auch gerne mal ein bisschen bunter sein. So ja und dann einfach nur herzlichen Glückwunsch hier aus dem äh, Set und alles Gute zum Geburtstag. Und hier hat man eben auch schöne Sachen. Ähm, einmal zur ähm, Besserung, also zum, zur Genesung sozusagen. Ich hoffe es geht dir bald besser. Vielen Dank, du fehlst mir einen Grund zum Feiern und da habe ich dann aus einem anderen Set, das erzähle ich hier gleich, ähm, genau, als erstes bleiben wir noch mal hier, herzlichen Glückwunsch, Gratulation zum Abschluss und alles Gute zum Geburtstag, also hier ist man wirklich gut abgedeckt. Ich muss ehrlich gestehen, mir fehlt bei diesem Set was. Ich sage euch auch was, mir fehlt das Gesicht. Ja, natürlich ist der Gag an dieser Karte dass man das Gesicht eben nicht sieht, sondern das Gesicht hinter diesen Geschenken, Torten, Schild oder Ballons versteckt ist. Ich würde es aber cool finden, wenn es äh, trotzdem einen Kopf geben würde. Und ich finde, der würde hier auch locker noch reinpassen. Einfach nur ein kleiner Kopf, der muss ja gar nicht groß sein zu dieser kleinen Puppe. Und dann könnte man nämlich... Mit dieser, so wie ich es ja hier auch gemacht habe, ihr seht das hier, dass ich hier mit dieser Schattentechnik quasi gearbeitet habe. Und zwar habe ich mir äh, meine ganzen Stempel vorher einmal auf, ähm, ach, doch schnell hier, auf Malerkrepp aufgestempelt. Also ich habe mir das hier auf meine Fläche geklebt, habe mir meinen Stempel da drauf gemacht und dann habe ich das Malerkrepp ausgeschnitten. Upsi, jetzt liegt mir hier alles runter. Und, ähm, habe das ein paar Mal auf meiner Hose, dass das ein bisschen weniger dolle klebt, weil das klebt doch sehr. Und dann habe ich mir die ausgeschnitten und habe die jetzt quasi als Schablone. Und dann hatte ich mir als erstes die Frau mit der Torte gestempelt und habe dann eben die beiden Sachen da drauf geklebt und dann die Ballons drüber gestempelt. Und auch da eben dann wieder diese Aufkleber benutzt, damit ich nicht drüber stemple. Und ähm, ja, mir gefällt diese Technik sehr, sehr gut, dass man etwas so in den Vordergrund rückt. Das habe ich bei dieser Karte hier auch gemacht. Und mir würde es super, super gut gefallen, wenn jetzt hier dieser Kopf, also nehmen wir an, wir nehmen jetzt diese beiden Stempel, machen uns unsere beiden Teile hier drauf, damit man eben nicht alles von diesen Stempel sieht und ähm, Klebt mir die beiden Teile jetzt hier drauf und macht dann das Gesicht, stempel das dann hier so hin, dass man nur so ein Stückchen vom Kopf sieht, Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen nur die Haare vielleicht und so ein bisschen die Stirn und vielleicht so ein bisschen die Augenansätze oder so. Also, dass man schon erkennt, dass es ein Gesicht ist, was davor lugt, aber eben nicht, ähm, nicht ganz zu sehen ist. Also, das hätte ich noch richtig cool gefunden. Und das war echt witzig. Ich habe... Ich habe geschlafen und habe von diesem Stempelset geträumt, weil ich das noch nicht benutzt hatte und habe irgendwie davon geträumt. Und das Erste, was ich mach, gemacht habe, als ich wach geworden bin, ich bin in mein Zimmer gegangen und habe diese beiden Karten gebastelt. Und da habe ich im Traum, habe ich wirklich dieses Gesicht vor mir gesehen, was dazu passen würde. Und dann war ich immer überlegen, hast du das Gesicht wirklich gesehen oder hast du das jetzt nur geträumt? Oder gibt es dieses Gesicht wirklich in diesem Set? Und dann bin ich aufgestanden direkt hier ins Zimmer und habe gesagt, nee, ist nicht da, Mist. Ja, und da hätte ich mir echt noch gewünscht, dass noch so ein Gesichtchen dabei wäre, wo man halt dann, ja, das Gesicht halt so vorlupen lassen kann, halt mit dieser Technik, wenn man das abklebt, dass das Gesicht halt nicht ganz vorguckt, sondern eben nur so ein Stückchen. Ja, das hätte ich halt cool gefunden. Aber gut, jetzt ist es halt so, ist auch witzig, ist auch mal was anderes, wenn man so ein Gesichtchen mal nicht sieht. So, ja, wie gesagt, dieses Teil hier habe ich auch mit diesem Set gemacht. Das Einzige, was ich hier noch aus diesem Set benutzt habe, ist das Ausrufezeichen, weil das von dem war mir hier zu klein und ich wollte hier ein großes Ausrufezeichen machen. Und das ist auch so eine ganz einfache, schlichte Karte. Ich habe das ähm, hier auch wieder mit dieser Schattentechnik sozusagen gemacht, dass ich äh, mir dieses hier als erstes aufgestempelt habe. Dann habe ich mir die... Die beiden Teile da drauf gemacht. Ihr seht es auch, hier ist die Ecke von dem Rock und hier sind die äh, Bücher, die restlichen Bücher, die hier fehlen. Und ich sehe gerade, ich habe hier vergessen, die Hände einzukolorieren. Das muss ich dringend noch machen. Gut, dass ich die noch nochmal vorgeholt habe. <lacht> ja, und ansonsten wirklich hier so ein ganz einfaches äh, Dings, einfach nur hier diesen einen Grund zum Feiern. Dann habe ich mir von hier das Du genommen, habe äh, halt nur das hier einkoloriert. Und dann eben nochmal das Ausrufezeichen aus diesem Set hier, damit das eben schön groß ist. Genau, und von innen einfach nur alles Gute zum Geburtstag und dann mit so rosa Glitzer embossed. Genau, und das war es auch schon. Mehr habe ich hier bei dieser Karte gar nicht gemacht. Und natürlich mir das Ganze noch ein bisschen eingefärbt. Und hier habe ich mir auch wieder dieses äh, Frozen Weiß oder wie das heißt, genommen und äh, ihr seht es vielleicht, die Blumen, die haben jetzt hier so einen weißen, silbernen, ja so einen Glitzereffekt auf jeden Fall. Genau, ja und ich werde mir auf jeden Fall gleich hier die Hände noch nochmal einkolorieren. Gut, dass mir das gerade noch aufgefallen ist. So, ja ihr Lieben und dann habe ich mir ja ein Set geholt zu Weihnachten, wo mir schon ziemlich klar war, das wird eins meiner Sets dieses Jahr. Die werde ich lieben. Und so ist es auch. Ich liebe dieses Set tatsächlich und ich habe auch ein bisschen damit gebastelt. Und jetzt gucke ich gerade mal, welche Karten ich denn mit diesem Set gemacht habe. Ja, und das sind doch ein paar mehr, wie ihr seht. Ähm, ich fange mal mit der hier an, die war nämlich am aufwendigsten. Bei dieser Karte habe ich als erstes mir ja die Teile ausgestanzt und also aufgestempelt, ausgestanzt, koloriert. Und innen geht es hier auch noch mal weiter. Da ist auch noch so ein Kobold, der dann die Geschenke hinter sich herzieht. Und äh, ja, die Sprüche und das alles eben aufgestempelt. Ähm, dann hatte ich mir eine Schablone wieder genommen und hatte wieder mit einem Stampin' Spritz und hatte mir da Petrol reingemischt. Und da habe ich hier oben die Wolken sozusagen so ein bisschen nachgestellt. Ihr seht aber, ich habe hab das äh, falsch rum drauf gemacht. Aber finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Für mich sind das jetzt hier alles so Schneeberge noch und hier ähm, ist halt dann der Himmel, den man dann hinter den Bergen so sieht. So, dann habe ich das gleiche auch wieder mit diesem Glitzer gemacht. Das habe ich auch einmal überall gesprüht. Und ich hatte hier unten mir eine Schablone draufgelegt, dass äh, das Glitzer nur hier ist und hier unten nicht. Und wollte eigentlich hier unten dann, ja, habe ich mir gedacht, das sieht dann aus wie so eine Schneelandschaft. Irgendwie hat es mir aber nicht gut genug gefallen. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, du nimmst jetzt die Schablone, schneidest dir die zurecht und dann muss ich mal gerade hier rüberfassen, genau hier ist es und dann habe ich mir diese Strukturpaste oder embossing Embossingpaste genommen und habe mir da so eine Struktur drauf gemacht und ihr seht gerade, ich habe hier so eine Folie drin mal so ein kleiner Quick-Tipp nebenbei, die trocknet doch relativ schnell aus, auch wenn man den Deckel drauf hat und da so, eine, so ein Schutzdings noch drin ist, die trocknet trotzdem schnell aus wenn man hier so ein bisschen Plastik dazwischen macht, dann passiert das nicht so schnell. Und deswegen einfach so ein bisschen Frischhaltefolie einmal drauflegen, zuschrauben und dann hält das Ganze ein bisschen länger. Genau. So, und damit habe ich mir hier unten das Ganze eingemacht. Ähm, das seht ihr, glaube ich, ne? ganz gut. Deswegen wölbt es sich leider auch so ein bisschen, wegen dem, äh, wenn das dann trocknet. Ne? Genau. Und... Ja, habe mir dieses Teil dann eben hier drauf geklebt und so finde ich, hat man hier jetzt so eine richtig coole, im Vordergrund so eine ähm, Hügellandschaft. Dahinter dann äh, im Entfernteren sozusagen noch mal die äh, Berge so ein bisschen und dann oben die Wolken. Ja, und dann einen kleinen Spruch dazu, mögen all deine Wünschung, Wünsche in Erfüllung gehen. Äh, es geht zum Nordpol und dann hier einmal, egal wie groß oder klein. Und dann hat man hier sehr viel Platz, um noch persönliche Nachrichten drauf zu schreiben. Ja, die Karte war vom, von der Herstellung her ja mit am aufwendigsten. So, hier habe ich mal wieder eine zugeklebt. Das macht aber nichts, die machen wir einfach wieder auf. So. Ja, weil wenn die zugeklebt sind, dann kann man da ja auch nicht wirklich reingucken. Deswegen ist es dann auch schade. So, mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Das hatten wir gerade auch schon mal. Egal wie groß oder wie klein. Und hier habe ich eben ähm, eine bunte Karte genommen und dafür aber die Teile dann nicht koloriert, sondern einfach so gelassen. Und innen drin, seht ihr, ist einfach gar nichts. Da ist man nochmal ganz frei in der Gestaltung. Ja, und hier draußen hatte ich dann eben drei Papiere genommen in drei verschiedenen Größen dass man eben immer so einen Rahmeneffekt halt hat. Ne? Ich hätte jetzt auch einfach nur hier mir so einen Rahmen ausstanzen können und den draufpacken können und hier die Sachen direkt draufpacken. Aber ich wollte, dass die Karte auch ein bisschen schwerer wird. Und wenn man dann drei Papiere übereinander hat, dann hat man diesen Effekt eben. Genau, ja, und die habe ich hier mit den Dimensionals aufgeklebt, damit die halt ein bisschen höher stehen. Ja, das war es auch, schon. habe ich bei denen hier gar nicht gemacht. Achso, und äh, hier habe ich das Papier Merlot Rot genommen und auch den Stempel Merlot Rot und Schwarz eben. So, hier habe ich dieses hier und das Frohe Fest habe ich aber aus einem anderen, genau, das habe ich mit diesem hier wieder gemacht. Da habe ich mir das einfach aufgestempelt und bei dem Set, Leute, passt wirklich extrem auf, dass ihr euch die Teile hier nicht verliert. Ihr seht hier, guck mal, die fliegen hier mal schnell durch die Gegend. Und ich könnte wirklich weinen, weil ich habe hier meinen Tee irgendwie schon verloren. Ähm, Gott sei Dank gibt es in diesem Set irgendwo ein doppel T. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie hinbekomme. Wo habe ich denn das doppel T hier? Ah, hier unten. Und ich hoffe, dass ich das ganz gut hinkriege, dass ich das Tee dann einfach stempeln kann. Aber das geht ruckzuck wirklich dass die Dinger hier äh, so ein bisschen lose werden. Also da muss man echt aufpassen, dass man die nicht verliert. Und ähm, ja, da habe ich mir halt das frohe Fest mitgestempelt und dann eben auch wieder diese Teile. Und hier habe ich einmal in Rot das ausgestanzt. Und ihr werdet gleich sehen, ich habe hier quasi zwei Karten für eins benutzt. Und zwar habe ich das Teil, was ich hier rausgestanzt habe, dann dort verwendet und umgekehrt. Und habe hier dann halt diese Wichtel und dann ist hier unten von Herzen gesegnete Weihnachten. Und hier der Weihnachtsmann mit den Dimension jetzt aufgeklebt, dass er halt ein bisschen höher ist, dass er ein bisschen aus, dem, aus der Karte herausguckt, wenn sie zu ist. Und dann, wenn man sie aufmacht, hat man eben dann hier nochmal diesen schönen Hintergrund. So, das war diese Karte. Ich sage ja, Weihnachten naht mit großen Schritten. Und ja, im Prinzip dann das gleiche, nur eben hohoho. Ho, ho. Und hier habe ich diesen Spruch direkt aufgestempelt und nicht nochmal auf dem extra Papier gemacht, was ich auch ganz schön finde. Und hier habe ich ihn nicht mit den Dimensionals aufgeklebt, sondern ganz normal einfach aufgeklebt. Ansonsten ist es theoretisch fast die gleiche Karte, nur ein anderer Spruch und war ganz bisschen verändert. So, und hier habe ich auch wieder zwei Sets. Kombiniert Und jetzt muss ich mal gucken, hier übrigens auch, weil äh, bei denen hier, da habe ich nämlich den Spruch immer von diesem hier genommen, von Herzen gesegnete Weihnachten. Und hier habe ich dieses Set mit diesem kombiniert und habe dann, freut euch, der Heiland ist geboren, weil äh, die Karten sollen ja auch für meine Gemeinde sein. Und da ist es natürlich dann schön, wenn dann doch ein bisschen Christliches auch als Hintergrund mit ist. Und auch hier habe ich mir wieder den Weihnachtsmann äh, aufgestempelt, koloriert und ausgestanzt und wieder mit meinem Stampin' Spritz mit dem Glitzer besprüht. Ähm, ja, hier hatte ich, das hatte schon geglitzert, das ähm, Papier hier, das hatte ich von einer anderen Karte ausgestanzt. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Gegenstück gemacht habe, da muss ich noch mal gucken. Und dann habe ich hier drin diese Ecken aus diesem Set hier genommen. Und dann eben wieder auch diesen Spruch hier, äh, von Herzen gesegnete Weihnachten. Also theoretisch ist in dieser Karte sind hier drei Sets drin. Und ähm, ja, ich finde es total süß und hat eben auch so einen kleinen christlich angehauchten Dings. Aber es ist jetzt nicht so extrem christlich. Also man kann es auch an jemanden verschenken, der jetzt vielleicht nicht unbedingt ja, so krass mit Gott geht, sage ich jetzt mal. So, das war es mit diesem Set hier. Das, da werden aber garantiert noch Karten folgen. So, hier habe ich eins, äh, das habe ich mit einem Set aus dem letzten Jahr gemacht. Und hier habe ich äh, dann einfach so ein bisschen mit dem äh, Glitzer, ich weiß gar nicht, mit einem Schwamm oder so, hatte ich hier mir da im Hintergrund so ein bisschen was aufgetragen und dann eben äh, hier das Teil auch nochmal ein bisschen beglitzert und hier zum Fest äh, alles Liebe. Und dann mit der Menschen jetzt einfach aufgemacht und innen drin noch mal so ein Schatten, dass man da eben eine Fläche hat, wo man einmal was gestalten kann. Also so eine ganz einfache, wirklich schnell gemachte Karte. Das hier hatte ich mit einer Handstanze ähm, noch ausgestanzt und ja, das ging alles Rucki zucki. So. Zu guter Letzt habe ich dann noch diese hier. Und da habe ich das Set Engel auf Erden benutzt und zwar einmal diesen superschönen Vintage Engel, den hatte ich da aufgestempelt und diesen tollen Spruch hier. Mögen Freude, Ruhe und Liebe die Feiertage begleiten, in denen wir den himmlischen, dem himmlischen Geschenk der Geburt Jesu Christi danken. Gedenken. So, genau. Und hier unten habe ich auch wieder diesen von Herzen gesegnete Weihnachten einfach unten mit reingestempelt. Ja, und dafür habe ich auch nur dieses Set benutzt. Und obwohl die so schlicht und einfach ist, finde ich die trotzdem wirklich schön. Und hier unten nochmal so eine Schleife, weil sie mir doch ein bisschen zu schlicht war. So, das waren die Karten, die ich gebastelt habe. Dann werde ich einmal kurz aufräumen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ein Teil habe ich hier noch, was ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte. Und zwar habe ich einen Adventskalender gebastelt. Mit diesem Adventskalender habe ich auch etwas vor. Und also der ist für etwas Bestimmtes gedacht. Sehr wahrscheinlich, sonst macht man ja keinen Adventskalender. Ne? Normalerweise äh, möchte man ihn verschenken oder selbst benutzen. Äh, diesen hier werde ich nicht selbst benutzen, also ich werde ihn verschenken. So, ja, also den habe ich gemacht und zwar habe ich da unten einmal zwei solche Teile hier gemacht. Zu diesem Adventskalender gibt es auch viele Anleitungsvideos, also wenn ihr da Interesse habt, schreibt mir dann äh, oder ich packe ihn vielleicht einfach gleich unten in die Infobox, mache ich den Link, wo ich das ähm, mir abgeguckt habe und äh, dann zeige ich euch das, was ich ein bisschen verändert habe. Ich habe hier unten zwei genommen und habe hier dann so... Ähm, Schaumstoffdinger dazwischen gepackt, äh, doppelseitige, weil äh, also doppelseitig klebende, damit ich ein bisschen Abstand habe, damit man das hier unten ein bisschen besser aufbekommt. Genau, also die Klappen sind immer so gemacht, dass man immer nach vorne hier diese Tür halt hat und da kommt dann eben eine Kleinigkeit hinein. Genau, so, den habe ich schon mal vorbereitet. Dann habe ich noch eine Sache gemacht, allerdings habe ich die leider nicht mehr live hier da ich die schon verschenkt habe. Ich habe aber Fotos. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Und zwar habe ich was genäht für die Tochter von meiner Freundin. Die waren nämlich einen Monat hier bei uns zu Besuch. Und das ist so ein Kleidchen mit langen Ärmeln und mit so einer spitzen Zipfelmütze. So sieht das Ganze von vorne aus. Ja, und wie gesagt, das hatte ich genäht, aber leider ähm, kann ich euch das nicht mehr live zeigen, weil... Ähm, ja, ich es halt eben schon verschenkt habe. Was ich euch aber zeige ist, ich guck gerade mal, ja, ein Video. Da seht ihr die Zipfelmütze mal ganz gut, wie die kleine Maus das anhatte. Und ihr seht, dass es noch viel zu groß ist. Ja, genau. Ja, das war es eigentlich schon an größeren Sachen, die ich gemacht habe. Eine kurze Info noch. Ähm, bei dem Wanderpaket, das hatte ich soweit schon fertig gemacht, hatte es schon zugemacht und so weiter. Und dann haben sich aber noch zwei Damen gemeldet, die gerne noch mitmachen möchten. Ähm, ich werde jetzt noch eine Woche warten, bevor ich das Paket auf die Reise schicke. Also für alle, die jetzt ähm, warten auf die Infos zu dem Reisepaket. Ich mach, mache es noch einmal auf und ähm, ja, packe quasi noch... Ähm, ja, ich muss halt noch mal wegen den Adressen da noch mal was verändern. Ich habe mich jetzt nämlich entschieden, dass ich immer Umschläge hineingemacht habe in den äh, Karton und da sind dann immer für jeden Namen gibt es einen Briefumschlag und äh, ihr macht bitte immer nur den jeweilig für euch gemachten Briefumschlag auf und da ist dann ein fertig beschriebenes äh, DSL Päckchen Aufkleber den ihr dann nur noch auf das Paket draufkleben braucht. Da ist schon euer Absender und die Adresse, wo es als nächstes hingeht, drauf. Dann braucht ihr das nur aus eurem Umschlag herausnehmen und könnt das direkt gleich draufkleben. Bei dem einen oder anderen, also bei jedem ist natürlich noch eine kleine Nachricht dabei. Und ähm, genau. Das war es dann auch schon und ähm, so ist es für mich einfacher, dann brauche ich euch nicht jedes Mal noch eine E-Mail schicken, Schick es jetzt bitte an die, Schick es bitte an die, sondern ich habe es jetzt hier einmal alles aufgelistet und deswegen muss ich das Paketchen jetzt leider nochmal aufmachen, weil die beiden letzten Damen ähm, ja in dem Paket noch gar nicht drin sind und ähm, ja, die werde ich jetzt nochmal hinzufügen. Eine Dame ist dabei aus Österreich. Und ich habe äh, sie gebeten, ob sie bitte ganz ans Ende der Kette geht, ähm, weil es dann fairer ist vom Porto her. Und ähm, das Porto für die letzte Dame, die es quasi dann nach Österreich schicken muss, da gleiche ich den ähm, zusätzlichen Betrag aus. Also keine Sorge, es kommen nicht mehr Porto auf euch zu als ähm, das normale Päckchen. Okay, ihr Lieben, das war's ein kleines äh, Craft-Update und ein bisschen Info zum Wanderpaket. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.